Hozumi, ein Samurai aus der Provinz Kitakuni, befand sich auf seiner jährlichen Reise nach Edo. Um für eine Nacht zu rasten, suchte er ein Gasthaus auf und nahm sich ein Zimmer. Er hörte von seinem Raum aus den wunderschönen Gesang einer Gose, einer blinden Frau mit ihrer Shamisen, die damit ihr Geld verdient. Hozumi dachte, eine solch schöne Stimme kann nur einer wunderschönen Frau gehören. Als die Gose spät in der Nacht zu ihrem Zimmer zurückkehrte, da überfiel Hozumi die Frau. Die Große hatte dem Samurai nichts entgegenzusetzen. Am nächsten Morgen erkannte Hotsumi, dass die Frau im hellen Licht unfassbar hässlich war. Die Große allerdings war erfreut, in den stattlichen Samurai endlich einen Geliebten gefunden zu haben. Hotsumi wollte die Große nicht bis zu seinem Lebensende an seiner Seite haben, aber nahm sie auf seine Reise nach Edo mit. Auf einer Bergstraße, die weit oben an einer Schlucht vorbeiführt, kam ihm ein schrecklicher Plan, wie er die Große aus seinem Leben verschwinden lässt. Er stoß die Frau von der Bergstraße in die tiefe Schlucht hinunter, und um mit dem Gedanken sein Problem damit gelöst zu haben, setzte er seine Reise fort. Im nächsten Jahr kehrte Hotsumi zu seiner Heimat aus Edo zurück und suchte Rast an einem Bergtempel. In der Nacht erschien ihm der Geist der Große direkt vor seinem Gesicht und sprach, »Weißt du, wer ich bin? Du hast mit mir gespielt und mich aus dem Leben gestoßen. »Ich habe keine Augen, aber nun erkenne ich dich.« Sie griff den Samurai an seine Beine, zerrte ihn aus seinem Zimmer in Richtung des Tempelfriedhofs. Trotz seiner ganzen Kraft konnte sich Wozumi gegen den Jure nicht wehren. An einem Grab blieb der Geist stehen, umgriff den Samurai und zog ihn mit einem erleichterten Lächeln mit unter die Erde. Durch den Lärm erwachten die Mönche des Tempels, folgten den Spuren zum Friedhof und gruben das Grab aus, an dem die Spur endete. Sie entdeckten Hozumi leblos in der Erde, wie er von einem fast vollständig verwesten Skelett umarmt wurde. Die Mönche fragten sich, was dem Samurai an das Grab jener Frau band, die sie bereits vor einem Jahr dort begruben, nachdem man sie leblos in der Schlucht gefunden hatte.